hallo meine freunde und wieder mal herzlich willkommen zum php tutorial wir haben uns letzte folge angeschaut wie wir ähm, arrays beschreiben und lesen praktisch also wie arrays so funktionieren in php und heute wollen wir uns mal ähm, was ziemlich anderes anschauen nämlich wie man dateien ein und ausliest. Ähm, ja ich habe dieses thema gewählt für dieses video weil ich mir gedacht habe es ist doch äh, manchmal relativ wichtig ähm, Dateien lesen schreiben zu können auf einer Web-Applikation. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Log-File machen will oder einen Counter, wie auf die Seite aufgerufen wird, braucht man immer ähm, File-Input- und Output-Operationen. Also ähm, ja habe ich da mal etwas Kleines vorbereitet. Ja, also wir sehen hier ähm, die Ausgabe eines Skripts und dieses Skript ist folgendes: dieses hier, falsche Reihenfolge, dieses. Ähm, wir sehen hier jetzt ähm, den Source-Code, praktisch das Skript ist, das das ausgibt. Ähm, wir haben hier ein Verzeichnis, in meinem htdocs verzeichnis praktisch, ähm, wo es drei Dateien gibt. read.php, write.php und test.txt. In test.txt steht das hier drinnen, hallo text von AT. Das ist der Inhalt von test.txt, er sollte in read.php angezeigt werden. Und hier in read.php. Ähm, sehen wir eben, wenn wir das im Browser aufmachen dann wird diese Zeile von Text angezeigt. Ähm, das Ganze funktioniert so ähm, also der, der Kern dieses Skripts oder generell der Kern von ähm, File Input und Output Operationen in PHP ist diese Zeile hier. Ähm, ich ich fange einfach mal von oben an. Dollar $File namens Text, Text, die macht logischerweise nichts anderes als einfach einen string zu deklarieren ähm, das heißt, wir haben jetzt hier in Dollar-File neben unseren Dateinamen drinnen stehen. Ähm, hier wird es dann spannend. Äh, Dollar-Handle äh, ist nämlich ein sogenannter Stream dann im Endeffekt, also ein File-Stream File einfach, ähm, den wir mit Fopen öffnen. Fopen steht für File Open und macht nichts anderes eigentlich als, ich ziehe dieses mal, oder ich ziehe dieses eigentlich frei aus dem ähm, PHP-Dokumentations-Dingsbums. Ähm, fopen bindet nämlich eine datei an einen stream und öffnet diesen oder so ähnlich ähm, das heißt es wird nichts anderes gemacht als dieses stream hier genommen bzw. in unserem fall neu erstellt und mit fopen wird dann dieser ähm, diese datei praktisch geöffnet ähm, ja hier geben wir zwei parameter mit nämlich dollar -File also einfach unseren dateinamen den wir öffnen wollen und den modus ähm, da gibt es jetzt mehrere Modi. Ich habe einfach mal R genommen. Das heißt, wenn wir hier oben schauen, das ist nur zum Lesen geöffnet und der, der Zeitzeiger wird auf den Dateianfang platziert. Das bedeutet, wenn wir diese Datei aufmachen, dann wird mit dieser Datei anfänglich nichts gemacht und wir sind praktisch, wenn wir uns diesen Cursor anschauen, hier vorne vor dem H. Das heißt, wenn wir dann lesen oder schreiben, dann würden wir hier vorne ähm, lesen oder eben schreiben. Ja, dann gibt es hier noch verschiedene andere Modi. Ähm, auf die werde ich jetzt nicht so genau eingehen. Es gibt halt ähm, Read und also Read, Write, Append und nur äh, nur Schreiben ähm, das hier bei dem äh, Write wird die Datei nur erstellt und hier bei dem X nicht ähm, ja und hier bei C ähm, wird eben die Datei erzeugt, aber sie wird nicht auf eine Länge von 0 gekürzt. Das A wäre ziemlich nützlich für Logfiles, weil eben das auf den, aufs Dateiende praktisch das ähm, der Zeiger gesetzt wird, das heißt, das steht praktisch für Append und ja, das sind halt so die verschiedenen Modi, die es da so gibt, ähm, da muss man sich halt jeweils für seine Anwendung den richtigen Modus suchen. Ja, dann schauen wir hier mit if Dollar Handle, ähm, ob die Abfrage erfolgreich war und... Das heißt, wenn wenn sie nicht erfolgreich werden, ist Dollar Handle hier null. Das heißt, wir können mit If Dollar Handle eben schauen, ob Dollar Handle richtig initialisiert wurde. Und wenn ja, dann machen wir ein fRead, Das steht für File -read, aus unserem Handle, was wir gerade erstellt haben. Und das der zweite Parameter hier ist die Länge, wie viele Bytes gelesen werden sollen. Das machen wir einfach mit File Size. Ähm, ermitteln wir praktisch die Größe der Datei von Dollar File nehmen und dann wissen wir oder wenn wir das hier machen dann würden wir die ganze datei lesen dann habe ich einfach nur ein else gemacht dass man sieht wenn zum beispiel die datei nicht existiert dann wird hier fehler beim öffnen der datei ausgegeben und ganz wichtig ist hier unten noch das f close das steht jetzt erwartet für file close das schließt einfach den stream wieder weil das ist relativ wichtig weil wenn man das nicht macht das betriebssystem hält sich praktisch eine tabelle über alle Dateien, die geöffnet sind, und wenn man dieses F-Close nicht macht, dann wird diese Datei für immer ähm, geöffnet bleiben. Aber man kann in unter Windows nur ich glaube 50 oder 150 irgend sowas, ähm, Dateien gleichzeitig geöffnet haben. Das bedeutet, wenn man jetzt eine Website hätte, die ähm, einen relativ großen Durchsatz hat, dann und es würden zum Beispiel jetzt 10 Leute gleichzeitig auf die Seite zugreifen und die jeweils 5 mal neu laden innerhalb von ich glaube 5 Minuten oder so dauert das bis diese Liste gelöscht ge ge wird ähm, dann würde das Ganze nicht mehr funktionieren also dann würde die Datei nicht mehr geöffnet werden können ähm, deswegen ganz wichtig immer F-Close machen das ist generell in jeder Programmiersprache eigentlich fast wo man was mit File-Streams zu tun hat muss man eigentlich immer später den Stream äh, schließen und wir sehen einfach hier ähm, das Ganze funktioniert auch so ja das ist mal das lesen und dann kann man noch schreiben ich zeige hier zuerst mal das skript ähm, wenn ich hier write.php ausführe dann gibt das ganze keinen output aber wenn wir dann wieder auf read.php gehen dann sehen wir hier dass test.txt überschrieben wurde das sehen wir auch hier dann im notepad es wurde überschrieben ja in diesem fall ähm, mache ich wieder so gut wie dasselbe so also wir sehen die Skripte sind gar nicht so ähm, verschieden der Modus ist nur ein anderer, nämlich hier nehme ich nicht R sondern W, ähm, das bedeutet die Datei wird geöffnet, nur zum Schreiben und die, sie wird gelöscht praktisch, also, ähm, wenn wir das nur öffnen würden und gleich wieder schließen, dann würde in dieser Datei nichts mehr drinnen stehen. Ähm, ja, dann machen wir praktisch wieder dasselbe. Also wir prüfen wieder, ob das Handle erstellt wurde, und dann machen wir ein f_write Handle und einfach diesen String hier, der wird reingeschrieben. Könnte man natürlich auch in eine Variable auslagern und dann hier reinschreiben, ist in diesem Fall völlig gleich. Und wieder im else zwei Fehler beim öffnen der Datei und wieder f_close natürlich, damit die Datei geschlossen wird. Ähm, ja, das ist eigentlich die ganze Magie dahinter. Es ist nicht so schwer ähm, Dateien zu Lesen und schreiben und ja, recht viel mehr bleibt mir glaube ich nicht mehr zu sagen. Ja, ich werde nur mal sagen, ähm, viel Spaß mit euren Dateien und ähm, Dateizugriff in PHP und auf Wiedersehen.